Das ist Daniela, eine wissbegierige Studentin, die immer auf dem neuesten Stand sein möchte. Daniela hat ein Problem mit Büchern. Sie mag sie gern, auch wenn sie teuer sind. Was sie jedoch wirklich stört, ist die Tatsache, dass selbst die aktuellste Fassung schon nicht mehr aktuell ist, wenn man sie aus der Bibliothek oder in dem Buchhandel nach Hause getragen hat. Ein Buch auf Knopfdruck, immer in der neuesten Auflage, immer auf dem neuesten Stand. Das wäre ein Traum für unsere Daniela. Bei ihrer Recherche im Internet stößt sie auf wifiMaku.com und ist sofort außer sich vor Freude. Wifi Marco ist eine Plattform, auf der sich diverse Fachbücher immer und immer wieder aktualisieren und mit weiteren neuen Inhalten füllen. Top Wissen von Top Experten und das Ganze auf Knopfdruck abrufbereit. Daniela ist von dem Freemium Wifi Marco Prinzip begeistert. Alle Inhalte sind auf der Website völlig kostenfrei nutzbar. Kostenpflichtig sind nur die Spezialausgaben für die diversen Endbenutzergeräte von Apple, Android und Kindle. Daniela ist begeistert vom schnellsten Fachbuch On Demand. Endlich hat jemand die Zeichen der Zeit verstanden.